Dritter Drehtag im letzten Sommer. Schauplatz, die wohl beste Cocktailbar in ganz Graz, das Rangoon am Rahilferplatz. An diesem Tag haben wir die Gäste selbst mitgebracht. Hier treffen sich Peter und Gott, um über Gott und die Welt zu philosophieren. Weil mir alle scheißegal sind, wenn alles scheißegal ist. So. Text Nachdem der Text endlich saß, waren schließlich auch alle Gespräche im Kasten. Kamera? Okay. Läuft? Okay. Ja, okay. Wie geht es los? Weil mir alle scheiße geil ist, wenn man alles scheiße geil ist. Aber warum? Weil mir alle scheißegal sind, denen alles scheißegal ist. Da interessiert mich überhaupt nicht, was mit denen passiert. So wie bei den Dinosauriern.